Sonne. Nächste Anfrage möglich, was ist das für ein Scheißmechaniker, dem zahlt man jeden Tag 75 Dollar, ja? so fällt mir nicht einmal Multimilliardär in der Minuten, ja? Und dann bringt er dann hier ein Auto vorbei. Ich er mit so einem Schrottkiebel wieder fahren, und... Nicht schon, ich jetzt mit mir Auto zerstören spielen. ich Lucas, dann machen ich mache jetzt schon mit diesem, was mir jetzt mit dem das, was wir mit Auto, was wir jetzt mal mit dem Auto gemacht haben wir mal was Zug und oh oh, was ist? Warum das ist nicht... no, der da verboten? Das das ist da ich oh, kleines? Es ist ah wer ist der Platz? Da? Ach jetzt kurz mal wieder, das scheiß rum. Da fährt man eh schon mal zum Sch umeinander und dann sterben alle Leute nur wenn man es leichter haben. Wollen Aber mit voll. die ist äh, ding wisst? Und ständig Wollen. die Schwollen, die so nerven. Auch wenn man irgendwelche Leute umbringt. Jetzt mal mein, mein Auto schief aufs Gleis ab. So. Ich, ich kann ihn nochmal hupen. Naaa. No. Aber oh, warte mal, ich kann auch hupen, 50 Hupen, witzig. Nein, nicht eh. Hupen, Jetzt sehen wir aber so ein kleines B, wie das kurz vom Blairn ist. bei <lacht> hey, oben hey, Lukas hast du den Mine so stream gesehen wie das auch destruct John Sintner Mitty der <lacht> De Stefan De stell mal unten in äh, den Tunnel ein und schau äh, du stehst auf der Brücke über mir Ja richtig, ja, ja Ich sehe der 1 ist gestorben Hallo, du bist auf der Auto aufgepasst Danke, well, super Nein? Keine hm. gute Idee you need huh? Ok, right? kauf mir jetzt den Scheiß-Penumer well, me... mal schnell Aber erst wenn Come er für dich ist mit seiner Rache geht okay. I got stuff to do. Wow. Ja, wie fahrt sie denn mit deinem Auto? <lacht> Weißt du, kann man dann so Informationen irgendwie über Skype? Wie wusstest du, dass es unmöglich ist mit offenen Augen zu niesen? Das sind so die Top-Informationen, die jeden interessieren. Mechanisch. Hallo äh? Johnny, wie, lang, wie lang war raus, Ja, weißt schon. Ja, endlich! Es wäre? Ja, du bist ja witzig, du Das Mann. kann ich machen, ich hab deinen Stream schon oft. Ja. Gut. Ich chill ganz kurz, ich bin gerade zusammengekommen von so Scheiß-Zivilisten! Wie viel hast denn das Stream? ähm, hitbox.tv oh slash Xenoid oder slash werwolf2565 oder Xenoid werwolf noch da hättest beide auf uns serviert Hashtag better nur zur Sicherheit Es sucht sich überhaupt irgendwas, aber nur ein Sound, Johnny. Du nett Mutest du die? Ich wollte gerade im Stream schauen, aber ich glaube, dass da der ts gerade wieder auf dem Moment Luke, doch, doch, aber Lukas, dein Mikrofon ist nicht dabei. Um, das ist auch äh, gewollt gewesen, weil ich habe eigentlich erwartet, dass jetzt keiner zuschaut und das war jetzt bloß einmal kurz zum Testen. Das habe ich jetzt kurz ähm, ausgeschaltet gehabt, nicht die ganze Zeit. Ja, also die hört man auf jeden Fall nicht im Stream. Jetzt hört man mich Aber hören. Jetzt schon. Ja, ja, jetzt ja. schon. Aber ich weiß nicht, passt, passt die, das Verhältnis zu, zu Ingame und zu meinem Mikrofon, das weiß ich nicht. Das ist voll scheiße, auf mal ist es Pause vom Stream und da ist mein, mein Sound muted drauf. <lacht> du hast einfach zu viele Hotkeys, so viele Hotkeys braucht man ja nicht einmal. Au. Au. Oh. Es haben sie wieder beide gemutet. Sie lauschen jetzt meinem Stream. Ja, also es könnte im Allgemeinen ein bisschen lauter sein. Ich habe jetzt auch volle Lautstärke aufgehört gehabt und es war sehr leise. In-game in ja. in geht nicht lauter. Ich Multiplikator mal herstellen. Hm. Ja, was kurz? Muss zuerst schon mal meine Bullerinos loswerden? Auf was soll ich denn den machen, den uh, Multiplikator? Was hast du denn bis jetzt? Eins. Beides. Ja. Dann machst du Mikrofon-Multiplikator auf 3 und das andere auf 2. Okay. Also Desktop-Multiplikator auf 2. Muss man jetzt den Stream neu starten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. oh Gott Dann habe ich das ja. jetzt gemacht. Und so hätten man das jetzt gleich an. Ja, das kann schon sein, aber ich wäre jetzt gerade Weil du Arschloch bist. M Stimmt, ja. Mhm. Und das war sie? Ja. <lacht> Nächste Anfrage in zwölf Sekunden. Schlecht. Da liegt er Fallschirm auf dem Gehweg. Okay, den nehmen wir jetzt einfach mal. Und ich kann ihn nicht nehmen. Weil ihn jemand auszogen hat. Nein, nein, nein, das ist ein falscher Item, das ist so Draht, bloß ich hab schon einen, deswegen wahrscheinlich. Ach so. Man lässt der Cold mir die ganze Zeit so ätzend. LOL Ich hab grad meinen Zentorno, ich und benutzt mit der Motorrad Es funktioniert gut Das ist aber die... wir denn nicht, Motorrad Berser, Bifta, uh, keine Ahnung was Na, das ist die Principe Nemesis Irgendwas Principe Nemesis Oh, strange